So two, is how they came. You know, I, did it. I actually get out more I want to go to the bathroom. I want to go to campfire. Uh, really love to get to the bathroom. and um, just to sit there and just take it all in and say, you know what? I'm a split second. not Wow, wow, wow, wow. Geh mal lieber raus und sei glücklich. Schau mal, was das Universum dir ermöglicht. Der Doktor verschreibt dir Medizin und du bist süchtig. Das Leben hat dich fast im Griff, du willst hier raus, du schaffst es nicht. Geh mal lieber raus und sei glücklich. Geh mal lieber raus und sei glücklich. Geh mal lieber raus und sei glücklich. Nur noch ein Schritt und du bist raus Nur noch ein Schritt und dir geht's gut Manchmal brauchst du einfach Zeit Manchmal brauchst du einfach Mut Jedes Mal, wenn ich es versuche Es nicht klappt und mein Herz blutet Weiß ich ja auch, diese Wege führen zurück zu meiner Route Du wirst belogen, wirst betrogen und als Kind bekommst du Noten Balancieren auf dem Seil der Welt und der Mensch ist wie ein Knoten Hochschulabschluss, aber umgeben von Idioten Schlechter Einfluss, plötzlich geht die Arbeit flöten Aber ich bin so glücklich mit mir selbst Ich bin so stolz, ich habe einen Held, der immer viel von mir hält Und der sich nie von mir Glaub mir nichts stärker als der Glaube an dich selbst Preacher. Geh mal lieber raus und sei glücklich Schau mal, was das Universum dir ermöglicht Der Doktor verschreibt dir Medizin und du bist süchtig Das Leben hat dich fest im Griff, du willst hier raus, du schaffst es nicht ha? Geh mal lieber raus und sei glücklich ha? Geh mal lieber raus und sei glücklich ha? Geh mal lieber raus und sei glücklich hey. Geh mal lieber Manchmal hat das Leben richtig zugepackt Die Frage stellt sich, hast du jemals zugesagt? Hör auf Hand, Tuan! Bleib mal locker, hey Heute bin ich Rapper, früher war ich Punk-Rocker, hey Das Leben bringt Veränderung sitzt nicht auf derselben Stelle rum. Deine Seele ist gefangen in dem Telefon Und von dem Schmerz hast du dich nicht erholt Die Stimmen sagen nein, nein, nein So wie Dieter Bohlen Geh mal lieber raus und sei glücklich Sei nett und sei pünktlich Wer sucht, der wird fündig Ich sag's noch einmal Geh mal lieber raus und sei glücklich Sei nett und sei pünktlich Wer sucht, der wird fündig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 好